Die Mini-WLAN-Kamera bietet zahlreiche Funktionen. Unter der Abdeckung befindet sich der MicroSD-Slot, der USB-Anschluss und der HDMI-Ausgang. Die Power-Taste schaltet das Gerät ein und startet bei Bedarf die Videoaufnahme. Eine weitere Taste schaltet die Nachtsicht ein und aus. Die WLAN-Taste aktiviert das WLAN. Nach der Installation der App kann man sich per App mit dem WLAN der Minikamera verbinden und das Live-Bild ansehen. In der App sind diverse Einstellungen möglich. Ändern Sie zum Beispiel die Foto- und Videoauflösung. Starten Sie eine Aufnahme mit dem Record-Button. Hier sehen Sie jetzt das Bild der Kamera auf dem Smartphone. Jetzt sehen Sie eine Originalaufnahme der WLAN-Kamera. Aufzeichnungen können am Handy angesehen werden, sowohl die, die auf dem Handy getätigt wurden, als auch die, die auf der Speicherkarte zu finden sind. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de.